Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Ich habe offscreen mal meinen Pokémon ein paar TMs erlernen lassen, damit sie jetzt bereit sind, für was auch immer uns jetzt beim See der Stärke ähm, zukommen wird. Und zwar habe ich Schnurgast Dunkelklau erlernt, weil ähm, Schlitzer und Bodystams zu haben, habe ich gemerkt, irgendwie macht gar keinen großen Sinn. Ähm, ja, einfach Dunkelklau, weil ich die TMs sowieso ganz oft habe. Dann für Traunfugil habe ich... Ähm, die Verwirrungsattacke weggemacht, weil Tricky kann ja sowieso schon Konfustrahl. Oder wie auch immer die Attacke hieß. Ich glaube, ich hieß Konfustrahl. Deshalb habe ich ja einfach Gedanken gut gegeben. Es erhöht Spezialangriff und Spezialverteidigung. Ist also für Traumfolge sehr gut. Und Tricky. Ihm habe ich auch noch Fußtritt erlernt. Er hatte, er hatte nämlich vorher Fußkick. Aber jetzt hat er Fußtritt. Ich habe mich da ein bisschen umgesprochen. Anscheinend soll Fußtritt äh, etwas besser sein in den meisten Fällen. Ich weiß nicht, ich habe es auf jeden Fall mal gemacht. In Zukunft werde ich wahrscheinlich auch den anderen ein bisschen mehr geben. Und ähm, ja, dann das war's. Jetzt hauen wir ab zum See der Stärke. Denn jetzt, wo wir den Orden haben, von der letzten Folge, können wir Kraxler verwenden mit unserer pocket app Oh Gott, ist das hier kalt. Krasser Zufall, heute hat es geschneit draußen. Nicht lange, aber auf jeden Fall Fakt, dass es geschneit hat. Für die Leute, die mich kennen, ich mag Schnee. Ich finde Schnee sehr cool. Lol. Und ähm, ja, wir suchen jetzt kurz den Eingang. Ich meine, da war hier hinten irgendwo. Oh Gott, ach, tief alles hier. Ja, hier können wir jetzt lang. Da müssen wir da wahrscheinlich irgendwo Kraxel einsetzen, oder? Falls ich mich richtig erinnere. Vielleicht müssen wir einfach nur gegen die kämpfen nicht, was da abgeht. Ich vermute mal, dass da mal wieder ganz viele Team galactic auf uns warten, verprügelt zu werden. Also bin ich ready. Die Pokémon der drei Seen scheinen irgendwie miteinander verbunden zu sein. Als der See der Kühner in die Luft gejagt wurde, erschien mitten in diesem See eine Höhle. Was? See der Stärke? Hier ist es. Führt dich etwa auch das Pokémon des Sees her? Hast du echt nichts Besseres zu tun, als deshalb durch diesen unerträglichen Schnee zu stapfen? <lacht> ja. Genau. Damit kommt ihr nicht davon, Team Galaktik. Oh, war das etwa schon alles? Deine Pokémon sind gar nicht mal so übel. Aber du bist einfach lächerlich schwach. Hast du ernsthaft gedacht? Du könntest mich mit einem Bammelin Level 50 besiegen. Und so jemand will Champ werden. träum weiter, Kindchen. Wie auch immer, es ist echt bitter kalt hier. nichts nicht zurück zum Hauptquartier in Schleide. Oh, dich kenne ich doch. Wir haben uns in Ewe genau getroffen. Herrgutsu, ja, so. Team Galactic hat etwas Großartiges vor. Und zwar zum Wohle aller. Kümmere dich daher besser um deinen eigenen Kram, anstatt uns mit ach so armen Pokémon und ähnlichem Firlefanz die Ohren voll zu jammern. Und verschwende deine Zeit bloß nicht damit, zum Hauptquartier in Schleide zu gehen. Gut, wenn du mich jetzt nur irgendwann das Ciao. Patrick, das verloren? Und das ein über Übersicht entwickelt? Ja, ja, ich weiß. Ich konnte nichts gegen Team Galactic ausrichten. Dieses Pokémon Selve... es. Es schien wirklich zu leiden. What? Doch ich werde mich anstrengen und stärker werden. Es dreht sich nicht immer alles nur ums Gewinnen oder Verlieren. Ich muss stärker werden. Ciao. Äh. Ich habe mit dem Kampf gerechnet. Kommt da keiner? Äh, öh, okay. Der kann Bock. Wir schwimmen mal ganz kurz. Mal ganz kurz hier reinschnuppern. Dun dun dun dun dun dun dun. Ah ja, genau. Das ist die Grotte, die ich am meisten mochte. Vom Design her innen drin. Das sieht irgendwie aus wie so ein Space Invader Alien, oder? <lacht> irgendwie schon. Ich mag's. Ich mag die Designs. Vor allem das hier. Das mache ich am meisten. Aber gut, hier gibt es nichts für uns zu tun. Deshalb würde ich sagen. Das sind übrigens alle VMs, die es gibt. Ich weiß nicht, warum hier unten noch Platz ist. Eigentlich gibt es nichts mehr. Wir fliegen nach Schleide. Die haben uns natürlich passend gesagt, wo sie jetzt nächstes hingehen würden. Aber selbst wenn man sich wüsste, in Schleide gibt es ein komisches, riesiges Gebäude von Team Galactic. Also da kommt man auf jeden Fall schon drauf, finde ich. Nö, nur kleine Schnuckerst. Freut sich an deiner Seite sein. Ah, ja, ganz süßes. Sehr, sehr süß. Aber wisst ihr, was auch süß ist? Traunfugil. Äh, Guil, genau. Traunfugil. Ja, ja, kleiner Geist. Folgt mir mal, Kleider, ja? Sieht mir direkt ins Gesicht. Jetzt wird's ernst, glaube ich. Habe ich recht? Ging es hier lang? Hey, hey, einen Moment mal. Hast du einen Schlüssel? Ja, ist mir auch egal. Unser Lagerschlüssel ist beim Wächter vor unserem Hauptquartier in besten Händen. Ach, das geht nicht doch gar nicht an. Aha. Na, ja, ich habe mich nur daran erinnert, dass man hier in den Hintereingang reingehen soll. Denn da ist der Hintereingang. Oh, wenn ich es gerade sehe, können wir kurz Kraxler hier ausprobieren. Denn bei diesen Felsen an der Wand können wir Kraxler einsetzen mit Da <lacht> Danke Bidifass, was hier in der Stadt lebt. Und ja, gut, Gefäß voll Lahmrauch. Ich glaube, damit kann man irgendwie. Pff, man Faxus oder so bekommen. Ich habe keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Ähm. Ein bisschen gimmicky. Die ganzen Räuche. Ich benutze sie selber nicht. Aber ja, hier ist der Vordereingang. Aber hier werden wir gleich merken, dass wir nicht so viel machen können. Glaube ich. Falls ich mich richtig erinnere. Hier komme ich auch nicht durch. Wer hat denn den Schlüssel? Ähm. Einer von euch hat den Schlüssel und irgendeinen von euch muss ich ansprechen. Habe ich recht? Wen denn? Dich vielleicht? Na, was sagst du zu unseren Antennen? Sind sie nicht majestätisch anzusehen? Ich habe keine Ahnung, wozu sie gut sind, aber das macht sie nicht weniger beeindruckend. <lacht> Na, sieh mal eine Ahnung, ich kenne dich doch. Du bist doch... Ich weiß, du erinnerst dich nicht an mich, aber ich erinnere mich sehr gut an dich. Deinetwegen haben sie mir nicht nur meinen Pipi weggenommen. Mein Partner hat außerdem aus Frust die Rübelmütze an den Nagel gehängt und ist in, Heimat, in seine Heimat zurückgegangen. Und jetzt willst du allen Ernstes von mir was über einen Lagerschlüssel wissen? Pff, ich weiß nichts von einem Lagerschlüssel. W was hast du denn da gerade ausgekackt? <lacht> ah ja. Dankeschön! <lacht> da haben wir die Lagerschlüssel. Ich meine, es gibt ein Glitch in dem Spiel hier, also jetzt im Remake. Und zwar, wenn man sich äh, direkt da positioniert, wo der Pokéball spawnen wird. Ich glaube, dann äh, ist man da stuck. Ich will nur warnen für den Fall, dass das passieren könnte. Ich meine, im Video gesehen zu haben, aber ich könnte mich auch irren. Aber auf jeden Fall, man kann nie sicher genug sein. Man kann auch vorher speichern und das mal ausprobieren, ob das funktioniert. Habe ich jetzt vergessen, aber könnte man mal machen. So und jetzt gehen wir durch. Ja, und ist kaputt gegangen. Ah ja. Alles klar. Und was haben wir denn da? Ein finsterstein? Ein ein, ein, ein finsterstein. Hört sich an, wie jetzt könnte ein Pokémon, was im Dunkeln lebt, das vielleicht benutzen. Ja, Traumfuge hat Bock drauf. Ja, Traumvogel, ähm. Wie gebe ich dir das denn? Habe ich das an der Stirn? Nee, ist ja keine TM. Hm. Ähm, kann, Kannst du das essen? Ess das mal. Versuch das mal. Oh hey, es entwickelt sich. Ey, aber pass auf, dass du es richtig verschluckst, ne? Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Oh Gott, es ist stecken geblieben in der Halsröhre. Aber hey, wir haben einen Traumagil! Und schaut euch an wie majestätisches aussieht äh, Ja, äh, das ist äh, so ein Joke, den bringe ich immer Das ist einfach vogel äh, den Finsterschein verschluckt hat Vor allem im Artwork sieht man das sehr gut Hier ist es so ein bisschen runder, aber im Artwork ist es so ein bisschen spitzer Ja, für mich ist es einfach so Canon, Headcanon Einfach Finsterschein verschluckt Und dann macht Und ist diese coole Hexe geworden Ja, ich bin sehr stolz, dass ich sagen kann Das ist unser fertiges Team Schnurgast, Traunmagil, Tricky, Chelterra, Tails und Scorpio. Ob ich den Spitznamen noch ändere? Unwahrscheinlich, aber ich will nicht sagen unmöglich. Und ja, weil wir es gerade so neu haben, möchte ich es gerne auch äh, hier draußen rumlaufen lassen. Eigentlich geht es da unten weiter, aber ich will kurz rumlaufen mit dem Ja, Da die Trainer so klein sind, macht die, macht die Größe schon Sinn, aber eigentlich müsste es ein bisschen größer sein. Total gut drauf! Oh, das freut mich doch. Oh, jetzt ist es so toll. Fun Fact, Traunmagie ist wahrscheinlich von meinem ganzen Team. Mein Lieblings-Pokémon. Wenn ich mal kurz drüber gucke. Hm, ja, doch. ich ist schon ziemlich cool. Aber Traunmagie ist auf jeden Fall von den sechs Pokémon, mein Liebling. Aber, aber sagt das die anderen nicht. Die denken die, ich mag die nicht. Das ist nicht richtig. Und ja, let's go! Wir sind jetzt hier im Hintereingang vom Hauptquartier. Krasser Musik. Willst du kämpfen? Ich bin jetzt seit fünf Jahren bei Team Galactic. Doch befördert wurde ich kein einziges Mal. Oh ne, der schmolt nur. Okay, hier können wir nicht lang, aber da gibt es ein Item für. Also hier ist Bonus. Merken wir uns das? Vielleicht ist das ein cooles Item. Du willst kämpfen, ne? Nun, was haben wir denn hier? Einen Trainer, der sich verlaufen hat? Ich schon verlaufen? Was denkst du, wie ich durch äh, die Tür kam? Ich hab den kaputten Schlüssel benutzt. Und danke, dass ihr euren Finsterstein hier einfach hier rumliegen lassen habt. Denn mein Traummagier hat gegessen und naja, guckt euch das an. Jetzt ja, ist es OP. Du, du, du, du, der lila der Bettlaken. Der kühlt dich jetzt. Oh yeah. Was doch immer hier für eine Kacke macht mit den See äh, Viechern. Ich werde dafür sorgen, dass es denn wieder gut geht. Komm mal, was wolle. dass ist die Orientierung verloren, aber den Kampf gewonnen. Das bringt mich auf die Palme. Okay. Du bist einfach so hier eingedrungen. Äh, du kennst wohl keine Angst, was? Nö, nee, ich bin nur zehn Jahre alt. Ich habe schon, hab schon Bock, hier euch äh, platz zu machen. Macht Spaß. Ich klammer euer ganzes Zink hier, was ihr so in den Lagern rumliegen habt ne Was ist das für eine Hitbox? Schaut es an. Hier ist Wand. Ich meine von der Grafik her, von, von der Perspektive ja, aber wenn man äh, äh, egal reden wir nicht drüber. Wir zu Pokémon Mike. Du bist der erste Eindringling, der es in unser Hauptquartier geschafft hat. Echt? Der erste? Dann sollte es wohl eigentlich ziemlich schwierig sein, diesen Schlüssel zu bekommen, was? <lacht> Dann aufgegeben er hat zu so viele schlechte Erfahrungen mit mir gemacht und äh, er hat einfach aufgegeben. Damit, damit er wahrscheinlich bei seinem Partner wieder sein kann. Und vielleicht auch seine Träume erfüllen kann. Sein Pipi glaube ich war das. Selbst zu fangen. Vielleicht kriegt das hin. Pipis sind nicht so selten. Ich kann auch eins Strain, wenn du willst. Ich bin mal so nett. Ich biete ihm das an. Ich meine er hat mir ja eine Schüssel gegeben, damit ich rein kann. Level 50! Besser unser stärkstes Pokémon! Ich glaube genau deswegen sollte ich es vielleicht auswechseln. Hm. Aber die geben mir gerade so gute Vorlagen, dass ich, äh, Trondagiel benutzen kann. Ich weiß auch nicht. Ups, nein, ich werde das andere einsetzen! Ich habe, ich hab' zu so schnell gedrückt. Ja, jetzt kann es mich angreifen. Oh nein, nein, Ramboss. Bonk. Ja, also, Traunfugil war ja das kent touch me pokémon und Trombagil ist einfach, äh, Ja. Die Hexe mit dem Bettlaken. Mehr oder weniger. Keine Ahnung. Ich hab die Joke schon alle gebracht. Mann, das ist kein Sinn mehr. Vielleicht wächst es nicht aus. Naja, werde aber deswegen nicht gleich übermütig. Warum nicht? Sicher? Ich meine, ich bin schon krass. Ohne spezielle Schlüsselkarte kommst du hier nicht weit. Nun, was würdest du jetzt tun? So als Nicht-Mitglied von Team hä? Vielleicht verkleide ich mich ja als euch. Hm? Hat ja schon mal funktioniert. Ähm... Ja doch, ich pack dich mal nach vorne, wegen den Leveln. Sonst Scorpion müsste ich auch mal nach vorne packen, aber erstmal schnurgast Äh, hi. Ich bin ein Mitglied von dem Galactic, jawohl! Allerdings stehe ich in der Rangordnung so weit unten, dass ich nicht meinen Pokémon habe. Ein Wunder, dass ich mich Rüpel nennen darf. Vielleicht habe ich es auch nicht anders verdient. Schließlich weiß ich ja nach all den Jahren noch immer nicht, wie die Teleporter verbunden sind. Teleporter? So, oh nein... Erinnerungen an Silvko und oh nein, bitte nicht. Was glaubst du, wenn du bist? Kommst du hier reingeladen und dann weiß unser Hauptquartier. Also, ich bin so die zehnjährige, die euch alle kaputt macht. Oder ist mein Charakter überhaupt zehn Jahre alt? Auf jeden Fall unter 16, hundertprozentig unter 16. Ich habe sechs Pokémon, die alle ziemlich stark sind, und ich glaube, ich. Ach euch Konkurrenz. Ich meine, guck dir diesen, dieses Matchup an. Schnurkers gegen Charmian. Wer wird wohl gewinnen? Hm. Ich trete mal auf dich drauf. Ich trete ja wirklich auf ihn drauf. Oh, <lacht> ich jetzt nicht erwartet. Krasse Animation. Die Frage wäre geklärt. Ein sehr Trainer bist du. Und du? Jemand, der einen Pokémon bekommen hat und sich Rüppel nennen darf. Wir bewegen uns in der Galaxiezentrale mit Hilfe der Teleporter. Glaubst du, du wirst das System jemals verstehen? <lacht> Viel Glück. Äh, Ich denke schon. Jetzt mal noch links. Okay, das war gerade ein bisschen äh, lange am Laden. Oh Gott, die müssen ja wirklich immer lange laden. Das ist ja voll nervig. Bin ich schon da? Ich will ja gerne alles zeigen. Deshalb gehe ich tatsächlich nochmal zurück. Oh, wow, die brauchen ja hier viel länger als damals, oder? Bin das nur ich? Ich habe schon das Gefühl, dass sie hier länger brauchen. Ich gehe mal nach rechts. Und ich glaube, rechts gibt's es einen Bonuskampf. Den nehme ich gern mit. Warum nicht? bin mir auch nicht sicher. Ah nee, hier ist ein Item. Oh, ich hätte es sofort gewusst. Uh. Siedewasser. Oh, das könnte ich Tails erlernen lassen. Ah. Vielleicht mache ich das. Überlege ich mir auf jeden Fall noch ich glaube das nächste Mal, wenn ich die TMs mache, ist dann, wenn ich äh, den letzten Orden gesammelt habe und auf dem Weg bin. Ähm, ja. Ich glaube, dann mache ich das erst mit den nächsten TMs. Schauen wir auf jeden Fall erstmal. Was bist du hier in der Ecke? Ganz versteckt. Noch eine Treppe. Okay, machen wir erstmal den Trainer da links und äh. äh den Rücken, mal nicht. Und gehen mal nach oben. Ich weiß ich, ich habe keine Orientierung mehr hier. Ich stehe kurz vor einer Beförderung zum Commander. Ich werde den Boss beeindrucken und dich zu meiner Trophäe machen. Weil wenn ich dann befördert werde, kriege ich einen coolen Haarschnitt und einen eigenen Namen. Aha. Er will ein Individuum sein. Er will besonders sein. Persönlichkeit hervorstrahlen. Aber sorry, wenn du mit dem Wumpel ankommst. Ich glaube nicht, dass du sehr gute Chancen hast, ein Commander zu werden. Es tut mir leid, aber... Ich glaube nicht. Ich glaube, der... Vielleicht äh, nicht wirklich äh, ernst genommen, als du ihn gefragt hast, Commander zu werden. Tut mir leid, Bro. Ich musste ja. Irgendwer musste die Wahrheit ins Gesicht sagen. Irgendwer muss es tun. Und da ich sowieso gerade hier unterwegs bin, mache ich es mal. Und vor allem, weil du mich gerade aufhältst. Dann gehst du lange in der Ecke heulen und ich mache schon mal weiter, ja? So ist das okay. Das tut mir leid, aber. Tut mir dann wirklich leid? Schwierig. Egal, ich laber nur blim blam. ist auch egal. Ich möchte eigentlich nur deine Erfahrungspunkte haben, dafür bin ich extra hergekommen. gekommen. Um mich nochmal zu bekämpfen. Und du bist weg! Schön, dass wir Eroas haben mit Schnurrgas. Das ist tatsächlich gegen diesen Trainer, gegen diesen Rüpel sehr ein Vorteil. Level 50 Strykrii! Yeah! Also der wenigen Playthroughs von Pokémon, wo mein Starter nicht am höchsten gelevelt ist. Ich wünschte, dies wäre nie geschehen. Tja, du wolltest kämpfen. Diese Niederlage wirft mich wieder meilenweit zurück. Wahrscheinlich machen sie mich jetzt zum rübeligsten aller Rüpel. Uff. Tja. Hi. Verschlossene Türen kannst du nur mit einem Schlüssel öffnen. Wäre ich ein Möchtegern-Bösewicht in einer Komödie, würde ich jetzt versehentlich verraten, wo sich der Schlüssel befindet. Doch erstens ist das hier keine Komödie, und zweitens habe ich selbst keinen blassen Schimmer. Aber ja, vielleicht. Manche Leute werden nie den Sinn hinter unseren Handlungen verstehen. Du verstehst Team Galaktik auch nicht. Wieso widersetzt du dich dann uns? Äh. Also laut seiner Logik. Wenn du nicht verstehst, was sie vorhaben, einfach join. Weil, wenn du es nicht verstehst, dann kannst du auch nicht böse sein. Hm. So kommst du nicht ins Leben. Nicht wirklich kannst du ja nicht einfach irgendwas mitmachen, nur weil du denkst, ja, ich sehe nicht, was daran böse ist. Ne? Zu wenig Info äh, hilft dir nicht vor deinen äh, Straftaten, sage ich mal. Oh, Finalschlag! Oh, Habe ich nicht dran gedacht. Wir können ja alle nichts hier. Ich kann weder verstehen, wieso du so, so stark bist, noch den Kampf gerade an sich. Ich nehme mir die Zeit, um mir vor dem Kampf coole Sprüche zu präsentieren. Und wie denkst du? Und wie dankst du es mir? Du besiegst mich einfach. Haha. Pech. Oh. Hi. Alla, mein Training! Man riecht förmlich, dass mit dir etwas nicht stimmt. Was ist das für ein Weirdo? Den sollten wir aushalten, bevor er noch irgendeinen Ärger macht mit seinem Bronze, den er immer noch nicht entwickeln konnte. Nicht gut. Also für ihn, meine ich, ist nicht gut. Äh. Für mich ist es sehr gut. Dunkelklaue. Jetzt bin ich doch äh, fröhlich, dass ich Dunkelklaue erlernt habe. Ich war mir am Anfang nicht so sicher, ob sich das lohnen würde, aber ich habe sowieso so viele Terms. Dein Ernst? Jetzt noch verwirren? Also Bronze ist echt nervig, wenn es am Leben lässt. Und da es eine hohe Verteidigung hat, ist es wahrscheinlich, dass es lebt. Bronze kann sehr nerven, vor allem die Weiterentwicklung. Die kann dein Team auch ganz wegsweepen, wenn es stark ist. Ich bleib mal drin. Bei Skunkapu, Auch wenn es Finalschlag haben könnte und mich killen könnte dadurch. Und ich die Verwirrung habe und die mich.. Oh, ich komm durch! Oh, es one nicht Oh, gift ich, oh, Ich soll draus -witchen. Definitiv. was hast es So, okay, egal. Es hat so wenig Damage gemacht. Und oh, ich. Ja! No risk, no fun, nenne ich das, Freunde. No no risk, no fun. <lacht> so nenne ich das. Gut gemacht, Ich Bin sehr, sehr stolz auf dich. Gut gemacht. Oh, das war der Geruch der Niederlage. Riecht er wie nach einem äh, See? Bei uns riecht alles gut. Wir sind auf dem neuesten Stand, auch bei Gerüchen. Ah. Oh ja, wie geht es weiter. Bzw. hier ist das Ende. Aber wir wollen den Schlüssel. Das Motto von die Beliektik lautet: Alles weit und breit gehört uns. Heute die Welt und morgen das Universum. Pff. As if. Träumt weiter. Team Galactic will das Universum. Ja, okay, beim Namen könnte man sich ja schon denken, aber. Nein. Das lasse ich nicht zu. Und bevor ich es vergesse, lasse ich nicht zu, dass ich, äh, ungeheilt. weitermache. Kurz zwei Superzeuge reindrücken. Auge zu drücken, das wird schon gehen. So. Und jetzt. Wie geht's lang? Was will dir ein? Unser Hauptquartier ist ein hochmodernes Gebäude. Du Rotznase solltest deine schmutzigen Finger bei dir behalten. Versteckst du da hinten etwas? Sowas wie ich weiß nicht. Einen Schlüssel. Vielleicht. Uh, Kadabra kommt da an. Der Professor, der... Äh, kein Problem für eine Queen wie Schnurgast. <lacht> ich liebe One-Hits. Das ist lustig. Ist das alles schlecht, also schwach? Ihr wird auch Level 30er Pokémon. Also, come on. Das ist wirklich traurig. Ich bin zehn Level über euch. Wenn nicht sogar mehr. Level mal ein bisschen mehr, ja. Wie wollt ihr die Welt erobern, wenn alle Pokémon Level 30 sind? Oh man, da hatte ich ja bessere Chancen alleine. Mit dir und deinen Pokémon hatte ich nicht gerechnet. Unser Boss möchte eine ganz neue Welt erschaffen. Eine Welt nur für uns. Team Galactic! Aha. Deshalb seid ihr alle Team Galactic gejoint? Weil euch eine gute Welt versprochen wurde? Hm. Die Galactic wird alle Pokémon und die gesamte Natur entfesseln. Und dann, dann werden wir alles beherrschen. Okay. Matschbombi ja auch in der Pfütze. Äh, eigentlich eine gute Attacke, überlege ich mal. mal Oh! Sieh mal einer an. Wir sind am Anfang hier wieder angekommen. Der G-Schlüssel. Damit können wir wieder naja, gehen. Wenn wir Lust haben. Aber darauf habe ich jetzt noch keine Lust. Ich habe eher Lust, den Anführer der ganzen Sache auf die Phrase zu hauen. Jetzt mit dem Schlüssel kommen wir da durch. Also los. ich meine, wir kennen eigentlich auch schon den Anführer der ganzen show oder? Ich sag's noch nicht, falls es noch nicht der Fall sein sollte. Aber ich hab's tatsächlich vergessen, ob wir schon wissen. Eigentlich müssten wir es schon wissen. Egal. Für die, die es nicht wissen. Wir werden es jetzt erfahren. Oh, Item. Zauberschein. Ist eine gute Attacke. Und Moment mal. Das hier ist nur für den TM? Hier geht's nicht lang? Oh! Heißt das, wir müssen jetzt mit dem G-Schlüssel in dieses große Gebäude? Ich dachte, das hier gehört zum großen Gebäude. Ha! Huh. Habe ich mich vielleicht geirrt und, äh, warte, wir gehen den kürzeren Weg. Ich meine, dass hier sollte, Also das hier sollte zumindest ein kürzerer Weg sein. Alles klar. Das hier war nur für Zauberschein. Ich habe gedacht, hier geht's weiter. Hm. Egal. Egal! Gehen wir nun zum Hauptquartier. Gebäude. In Schleede. Und yeah. Ist ja nicht lange weg. Kann auch hier vorspulen, aber ich äh, weigere mich. Uncut Let's Play, so nennen mich alle. Deshalb muss ich ja äh, gehorchen. Und das machen, äh, wo mich alle nennen. Obwohl es nicht ganz stimmt, aber egal. Ignorieren wir das. Sind wir sowieso schon da? Und jetzt können wir hier rein. Hier verstecken sich bestimmt. Vielleicht auch die Commander. Oder die beiden. Macht dir, mach, mach dir die Schleicherei durch unser Hauptkampf, die Spaß einringen? Jetzt wirst du jedenfalls ganz ohne Schleicherei hinaus befördert. Ja, ich bin Detektiv. Ich ermittle den Fall Team Galactic. Ja, ist nicht das erste Mal, dass ihr irgendwas gemacht habt. Letztes Jahr zum Beispiel habt ihr irgendwelchen kleinen Kindern ihre Kaperlo geklaut, was soll das? Aber jetzt, was sie gerade tut, legendäre Pokémon klauen, diese drei Seemonster oder Viecher, was auch immer, die klauen, das geht schon zu weit, ja? Da muss ich euch aufhalten. Und ich weiß nicht, welche der drei Attacken am besten ist gegen den Golbat, deshalb hat das einfach mal alles ein und äh, also. Come on, als ob das nicht gereicht hat. Du zum Teufel. Man sieht es nicht mal. Es zoomt einfach falsch ran. Du, du, du, du, du, du. Noch ein Golbert. Kann ich was anderes da benutzen? Setz mal Tricky ein. Der heizt durch ein. Ein, nein, nein, nein. Zu euren Golbert sage ich nein, nein. Und zu euren Missetaten sage ich auch nein, nein. Das geht einfach zu weit. Das bin ich nicht okay. Denn ich wollte die Monster noch fangen. Und ihr fangt die vor mir. Da werde ich aggressiv. Da werde ich Flammenwurf aggressiv. Das wollt ihr nicht. Glaubt mir. Tails ist auch schon voller Wut. Level up. Ich kann nicht wohl nicht am Weiterschleichen hindern. Dann lass mich weitersprechen. Ja, ah, du glaubst, dass du schaffst? Aber es ist zu spät, das Experiment ist schon zu Ende. Gut, wovon redet der? Dein Licht wird verblassen. Von jetzt an leuchtet nur noch Team Galactic. Aha. Das Licht wird verblassen. Also hier, der Hintergrund ist sowieso schon dunkel. Wollen wir glaube ich weiß machen, dass es keine Hoffnung mehr gibt für mich. Und was mir übrigens gerade aufgefallen ist, bei der Animation bei ähm, Schnurrgast, als sie aus dem Ball kam, hat er so diesen, ihren Schweiß so ein bisschen bewegt. Und zwar ist eigentlich Schnurrgast noch viel, viel fetter, als es, als es aussieht, aber durch ihren Schweif hält es sich so ein bisschen dünn, es quetscht sich so mitten im Bauch so ein bisschen dünn. Also es ist eigentlich, wenn ich es nicht machen würde, viel fetter. Das finde ich irgendwie lustig, wenn man so drüber nachdenkt. Dann fragt man sich schon, wie fett. man das wissen? Auf jeden Fall eine sehr fette Katze. Wenn man eine dünne Katze haben will, dann hat so wie die als Option. In diesem Spiel glaube ich nicht. Ich glaube, hier gibt es keinen Mauzi. Ich bin auch nicht sicher. Egal. Chatterer! Mein Starter! Level 50! Cool, cool. Äh, das verstehe ich nicht. Wieso die Eile? Äh, hast du nicht gerade gesagt, schon zu spät? Dann eile ich mich trotzdem noch mal schnell. Pokémon sind die so wichtig? Darum geht's dir also? Ja, die nicht? Oh Gott, was sind die für schlechte Trainer? Was sind hier? Äh, du, du guckst gerade an, äh, Du wirst unsere Forschung nicht absabotieren. Für die Beleidigung für den Boss! Ich glaube, er will nur gegen mich kämpfen, weil ich ihn gerade sein Anime gestört habe. Einfach reingelaufen bin in den Bildschirm. Wenn ihr so gerade Fernsehen schaut, aber die Mutter steht vor dem Bildschirm. So, hau ab, ich will gucken. Wie warst du essen? Ja, mir egal, mach einfach, ich will gucken. So, so fühlt er sich gerade, so genervt. Aber das war ein sehr, sehr großer Fehler, was du gemacht hast. Ich mach dich one hit. Und jetzt musst du, statt weiter zu gucken, den Anime, musst du jetzt einfach wieder zurück rein zum Pokémon Center, um dich zu heilen. Hat sich das gelohnt für dich? Nein. Nein, hat sich nicht. Der merkt es auch gerade. Ich hatte keine Chance. Das war jämmerlich. Haha. <lacht> ja, unser Boss ist ein wissenschaftliches Genie. Er wird sich die gerade legendären Pokémon zu eigen machen. Du wirst schon sehen. Ja, anders als du das hier sehen wirst. Und wir werden in der nächsten Folge sehen, wie das hier endet.